Wissen Sie, wie das Haar in die Suppe kommt? Nein? Ganz einfach! Indem man es sucht. Wenn Sie nur lange genug suchen, dann schütteln Sie oft genug Ihr Haupt, dass irgendeinmal ein loses Haar die Suppe verderben kann. Genauso wie beim Haare in der Suppe suchen tatsächlich es ihre Suche ist, die verursacht, dass sie am Ende oft fündig werden, so ist es auch oft in der Partnerbeziehung. Auch ein weiterer Umstand ist gleich. Wenn Sie forschen, ob Ihr Partner schon wieder etwas gemacht hat, was Sie ärgern könnte, würden Sie lieber nichts finden. Genauso wie es Ihnen lieber wäre, kein Haar in der Suppe zu finden. Und wie immer bei mir die gute Nachricht. Das Umgekehrte ist auch wahr. Wenn Sie lang genug nach dem schönen Moment in, der letzten, in den letzten 24 Stunden in der Beziehung suchen, dann werden Sie auch fündig werden. Also, schütteln Sie nicht den Kopf über Ihren Partner, sondern lehnen Sie sich zurück! Gehen Sie davon aus, irgendein klitzekleiner schöner Moment war bestimmt in den letzten 24 Stunden. Ich muss ihn nur noch finden! Gehen Sie genüsslich durch den Ablauf des letzten Tages, bis Sie fündig werden. Und was Sie mit dieser diesem schönen Entdeckung machen sollen, sage ich Ihnen gerne auf meiner Internetseite couplecoaching.de